Was ist Spaced Practice bzw. interleaved Practice und wie nutze ich das in der Lehrplanung für meine Statistiksoftwareübungen? Zunächst mal ist das klassische Vorgehen das Blocking, so wie ich das hier mit den vier verschiedenen Farben dargestellt habe. Die einzelnen Blöcke stehen hier für einzelne Lehrveranstaltungen oder einzelne Sitzungen der Übung und die Farben dann für die Themen. Das heißt, wenn man jede Woche ein neues Thema hat, und jeweils nur zu diesem Thema Übungsaufgaben gibt, dann ist man praktisch im Blocking. Also in der ersten Woche hat man das Thema Häufigkeitstabellen, dann kommen dafür dazu einige Übungsaufgaben. In der zweiten Woche hat man dann ein anderes Thema, zum Beispiel Umkodieren von Variablen, dann kommen dazu drei, vier Übungsaufgaben und so weiter und so fort, sodass praktisch jede Woche immer ähm, nur ein Befehl eingeübt wird. Und das ist aus lernpsychologischer Sicht natürlich nicht so sinnvoll, weil wir wollen, dass die neu gelernten ähm, Fähigkeiten auch jede Woche wiederholt werden. Und ähm, dazu dient jetzt dieses Konzept des Spacing bzw. Interleaving. Ich habe das mal versucht, es farblich so ein bisschen darzustellen. Man fängt praktisch auch in der ersten Woche mit einem Thema an und übt das. Und in der darauffolgenden Woche kommt dann ein neues Thema dazu. Das ist hier das Grüne. Und zusätzlich wiederholt man aber eben das, was in der Woche davor dran war, das Blaue. Dass man also dann jede Woche etwas dazu bekommt und darauf achtet, dass in den Übungsaufgaben dann ähm, immer alles wiederholt wird, was man in den vorhergehenden Sitzungen ähm, sich schon angeschaut hat. Dadurch hat man natürlich dann sehr viel komplexere Übungsaufgaben und es ist auch für die Studierenden natürlich dann schwieriger, die Aufgaben zu bearbeiten, weil sie immer überlegen müssen, welchen Befehl brauche ich denn jetzt, um die Übungsaufgabe zu lösen. Aber genau das ist auch das, was wir damit erreichen wollen. Das ist ja eine der wichtigsten Kompetenzen, bei der Arbeit mit Statistiksoftware, dass ich nicht nur die Befehle sozusagen ausführen kann, wenn mir jemand sagt, bitte nutze jetzt mal diesen Befehl, sondern dass ich selber erkennen kann, welchen Befehl ich brauche, um eine bestimmte Aufgabenstellung lösen zu können. Und dieses ähm, Prinzip des Space oder Interleaved Practice, das ist empirisch sehr gut beforscht und es ähm, lohnt sich auf jeden Fall, da mal in die Literatur zu schauen wie da die Forschungsergebnisse dazu sind. Und ich möchte jetzt gerne mal zeigen, wie ich das ganz praktisch in meiner Statistik-Software-Übung umgesetzt habe. Und zwar habe ich da eine Excel-Tabelle erstellt. Und in dieser Excel-Tabelle habe ich hier vorne in diesen beiden Spalten erstmal die Sitzungsnummern hingeschrieben und die Inhalte, die dort so schwerpunktmäßig in den jeweiligen Sitzungen rankommen. Und dann habe ich praktisch immer die Aufgabenzettel mir angeschaut, und geguckt, dass jeweils die neuen Themen, also in der ersten Woche oder beziehungsweise zweiten Woche, sind das praktisch nur neue Themen. Die habe ich hier in dunkelgrün dargestellt. Und dann aber direkt schon in der darauffolgenden Sitzung habe ich dann darauf geachtet, dass eben nicht nur die neuen Themen in den Übungsaufgaben abgedeckt werden, diese hier, sondern dass auch die Themen der vorhergehenden Woche auf diesem Aufgabenzettel abgedeckt sind. Und so entwickelt sich das dann über das Semester. Immer weiter und immer weiter, es kommen immer weitere Sachen dazu. Und ich versuche immer darauf zu achten, dass auch möglichst viele der Befehle oder Themen der vorhergehenden Wochen in den jeweiligen Aufgabenzetteln vorkommen. Und natürlich ist das nicht ganz ähm, machbar, dass wirklich jede Woche alles wiederholt wird, weil es dann einfach zu viel würde. Und es ist das aber nach dem Konzept auch gar nicht ähm, unbedingt nötig. Weil es sogar besonders lernförderlich ist, wenn man auch mal ein bisschen längere Pausen hat, sodass langsam so ein Vergessensprozess einsetzt und dann dieses Wissen reaktiviert wird. Und man sieht hier, das ist Work in Progress. Ich bin also immer daran, die Aufgaben zu den jeweiligen Sitzungen zu überarbeiten. Kann hier anhand dieser Tabelle immer schauen, welche Sachen schon abgedeckt sind und welche ich vielleicht mal noch zusätzlich reinnehmen sollte. Markiere mir dann auch mal, wenn ich noch was entdeckt habe, wenn ich Lücken entdeckt habe, die ich mal noch zusätzlich erfüllen möchte. Und ähm, am Ende des Semesters kann man dann sogar die Prüfung damit planen, weil man ja dann hier so eine Übersicht hat über die ganzen Themen und sich dann jeweils überlegen kann, welches Thema soll dann in der Prüfung dann kommen. So das als kleiner Einblick, wie ich das Konzept des Space- bzw. Interleaved Practice in meiner Statistiksoftware-Übung umsetze.